Ich war heute bei den VR-Classics in Münster und habe dort die Weltcup-Kür geritten. Es war eine gigantische Atmosphäre. Schon während des Ritts hatte ich das Gefühl, dass alle so ein bisschen mitwippten. Ich guckte mal ab und zu so rüber und dachte, oh, die haben genauso viel Spaß wie ich hier gerade. Und äh, dann kam der Applaus. Also Franziskus hat es auch genossen, aber es war überwältigend. Also mein Plan ist auf jeden Fall, nach Omaha zu fliegen. Das wäre wirklich mein Traum. Das ist jetzt meine erste Weltcup-Saison mit Franziskus. Und wenn ich das schaffen würde, wäre es natürlich wirklich irre. Also für das FEI World Cup Finale Final in Omaha sieht die Rangierung so aus, dass als Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl gesetzt ist. Isabel Wert führt im Moment die Liga an, dann Ingrid Klimke, die auch nochmal Punkte verbessern kann hier in Neumünster und dann Benjamin Werndl. Also wenn ich was wünschen darf, dann sind es die ersten drei Plätze. <lacht>